Willkommen Alter! <lacht> oh mein ja. Und ich erkenne mich keiner. Was trinkt man heute? Baltic Lager, heike, voll Bock drauf, Alter. Feinste, Richtig. Fein Baltic drauf, Lager ja. von Störtebecki. Das ist geil, Alter. Störtebecker Special Teil 5. Hast du eigentlich auch so einen geilen Anker auf dem Ohr? Nein, ich hab die Mutter auf dem Ohr. <lacht> Meine, von dir André. Von meiner Frau, die Mutter. Von, von André, die Mutter. Oh, jetzt mal Schaum wegpusten hier. Ja. Sieht aus wie der Uwe, ey. Müsste ich jetzt einraben. Spaß beiseite. Wir sind ja Biersfamilie genau. Wir haben Sixer geschenkt bekommen von unserer Oma und ähm, die guckt nämlich auch immer hier äh, Testolios. Genau, und jetzt äh, testen wir mal Stotterbecker Heute ist äh, die Baltic Lager dran. Genau dieses baltic lager ist ein naturbelassenes untergäriges lager mit Stammwürze von 13,2 Genusstemperatur bei 10 Grad. Der Alkohol beträgt 5,5 Wiener und Karamellmalz lassen die helle Kupferfarbe den ausgewogenen Malzkörper sowie also den leichten Duft nach Biskuit und Marzipan entstehen. Kalte Gärung sorgt für den fein eingebundenen Kohlensäurengehalt. Aber auch die Hopfensorten Traditionen und Cascade. Und Cascade? Äh, Cascade. Geben ein leichtes Herbe und den Duft süßer Früchte. <lacht> oh. Oh. Tut dir aber weh? Ich finde schön. Und die Farbe ist auch super. Klar, ich finde die Farbe genial und der, den Schaum. Mhm. Wo stört ihn? Nicht, wenn nicht in den Kopf und Nacken. Also für mich hat das ja Geschmack. Was hat das nicht? Keinen Geschmack? Das ist. Drei oder vier Punkte kriegt das. Ja, ja, für mich auch nicht. Ein Bier, was gut aussieht, das muss nicht gut schmecken. Das ist wirklich so. Ja. Du bist ganz knapp ähm, Bronzer. Also ist es nicht Bronze, aber es ist jetzt Blech, aber es ist Blech und nur nicht Bronzer, verstehst du? Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen, gebe deinen Bedauern laut Kund und trinke ein Gebräuch edlerer Klasse. Ja, gut. ich freue mich auf jeden Fall auf den Pilz von Störterbäcker, er bringt mir sicher, dass der gut schmeckt. Und wenn der nicht gut schmeckt, dann bin ich echt enttäuscht. Beim nächsten Mal, von Oma gesponsert, letzter Teil, letzte Study, das Finale, trotzdem, ist bisschen nach vorne, oder? Pilsner, Bier, bis zum nächsten, haut rein, bis zum